Und weiter mit den verbleibenden vier Schrauben unten. Nun den Gehäuseboden vorsichtig, wie hier gezeigt, abheben und darauf achten, dass die inwendigen Schnappverschlüsse durch gewaltsames Zerren nicht beschädigt werden. Zu sehen hier rechts unten die Festplatte, die wir austauschen wollen zum Entfernen der schwarzen Halteklammer hier zwei kleine Schrauben lösen. Nun die Festplatte an der Plastiklasche etwas herausheben und das SATA-Anschlusskabel abziehen. Da wir sowohl die vier Halteschrauben und auch das Klebeband für die neue Festplatte brauchen, entfernen wir diese. Zum Lösen der Halteschrauben nehmen wir den Torx T6 Schraubendreher. Zum Einbau eignen sich sowohl die modernen SSDs als auch die herkömmlichen Festplatten, die in den äußeren Abmessungen und Anschlüssen identisch sind. Beginnen wir mit dem Eindrehen der vier Halteschrauben mit dem Torx T6 Schraubendreher. Nun das Klebeband, wie hier gezeigt, anbringen. Nun das SATA-Anschlusskabel einstecken. Weiter mit dem Einsetzen der Festplatte, beginnend an der Unterkante, da die unteren zwei Halteschrauben passgenau in die untere schwarze Gummileiste im Gehäuse eingefügt werden müssen. Wenn die Festplatte passgenau sitzt, wird nun die obere schwarze Halteklammer passgenau aufgesetzt und mit den zwei Kreuzschlitzschrauben fixiert. Den Gehäuseboden passgenau auflegen und durch leichten Druck die Schnappverschlüsse einrasten lassen. Verschließen des Gehäuses, indem der Gehäuseboden